Glaubst du, dein Körper ist dazu da, dass er dich organisiert, dass er funktioniert, dass du ihn optimierst und dann auch ignorierst? Ja, der Körper funktioniert doch ganz automatisch, wirst du vielleicht einwenden. Ja, im Prinzip tut er das. Seine Weisheit ist uralt. Ur er macht ganz vieles unbewusst, bis er gekränkt wird und krank wird. In unserer heutigen Zeit kränken wir den Körper häufig selbst, indem wir ihn nicht ernst nehmen, indem wir ihn nicht verstehen, indem wir nicht mit ihm kommunizieren und gemeinsam Lösungen finden für ein glückliches, gesundes und erfülltes Leben. Mein Name ist Alexandra Kleberg. Ich bin Psychoanalytikerin, Gruppentherapeutin, Rednerin und Autorin Rund um das Thema Selbstheilung und das Herzstück der Selbstheilung ist die Liebe zum eigenen Körper und Beschwerden aus dem Körper loszulassen und ihn zu befreien von alten Glaubenssätzen, von alten Spannungen und ihn hinzuführen ins Hier und Jetzt körperlicher Weisheit. Bist du interessiert? an meinem Kurs sinnlicher Körperscan und den Körper lieben, dann klicke auf den Anmelde-Link. Im Kurs erfährst du Hintergrundwissen rund um das Thema Körper und Körperlichkeit. Du bekommst einzelne Übungen, ihn zu lockern, ihn zu entspannen und Kontakt mit ihm aufzunehmen und Imaginationen, um ihn wertzuschätzen, ihn zu spüren, ihn zu erfahren, ihn zu erkunden, damit er deine Heimat wird. Bist du interessiert, klicke auf den Anmeldelink. Ich freue mich sehr auf dich von Herzen. Alexandra.